Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games von A bis Z und heute ist dran Mystery Quest und wie mysteriös das Ganze wirklich ist, das sehen wir, wenn das Licht angeht. Ja, es ist Sonntagmorgen, ich habe verdammt gute Laune, die Sonne scheint draußen und ich werde nachher gleich laufen gehen. Also lasst uns noch eine Runde Mystery Quest zocken, bevor der Tag so richtig startet. Also für mich zumindest, und ich weiß ja nicht, wann ihr das seht. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das kurz vorm Einschlafen seht oder in der Früh, beim Frühstück, wie auch immer. Würde mich interessieren. Gut, hüpfen wir gleich mal rein in dieses mysteriöse Abenteuer. Gut. Wir können nach links gehen, wir können nach rechts gehen, wir können uns ducken, wir können irgendwie nach hinten schauen. Hüpfen ist auch drinnen. Und schießen geht auch, na bitte, es ist irgendwie ein Zauberschuss, glaube ich, und das Maxel sieht irgendwie seltsam aus, irgendwie sieht das seltsam aus, macht nichts. Ähm, okay, hier kann ich nicht weitergehen, okay, aha, ich kann ein wenig hochhüpfen und sehr hochhüpfen, okay, das geht auch, kann ich da reingehen vielleicht, nö, sowas geht nicht, aber irgendwas muss es ja nach hinten gehen bewirken, werden wir noch rausfinden. Die Grafik ist jetzt, naja, also, da ist noch Luft nach oben, sagen wir mal so. Ähm, wenn ich Sprites mache, sieht es besser aus und ich bin da jetzt kein Experte darin. Okay, machen wir weiter. Okay, Blatt gemacht. Die Steuerung ist wenigstens flüssig. Warum ich hinter den Büschen vorbeigehe, weiß ich nicht so genau. Wahrscheinlich damit das Ganze noch viel dreidimensionaler wirkt. Das ihr schon ganz angetan von der... Dreidimensionalität dieses Spiels. So wie ich. Wahrscheinlich nicht. So, da ist ein Baum. Was ist das? Was hat damit zu tun? Oh, uh, ich kann nach oben sch auch schießen. Ah, deswegen, ich kann nach oben schießen. Okay. Kann ich auf den Ah, da kann ich drauf hüpfen. Okay. Da war. Das ist schon wieder so das Ding. Ah, man weiß nicht, was was Plattform ist und was nicht. Also ich war jetzt nicht. Hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das keine Plattform ist. Also, dass ich da nicht drauf hüpfen kann, aber, aber, weil ich ja schon einige NES-Spiele gespielt habe, weiß ich das natürlich. Aber, ja, und uh, auf den Baum oben kann man auch gehen. Okay. Muss man wissen. Muss man wissen. Das scheint ja richtige Abschneller gewesen zu sein. Sehr gut. Äh, was ist hier? Da! Da unten sind Totenköpfe und auf Totenköpfe darf man nicht draufsteigen, weil die sind so unheilig, die killen dich instant. Oh, Maus hat mich fast weggebrezelt. Nur durch Zufall gesprungen. Okay, vielleicht sollte ich öfters mal durch Zufall springen. Oh. Yeah, weg damit. Habe ich auf die Häuser auch rauf? Nee. Ist das Spiel das in Russland? Oder. Ah nein, diese, diese komischen Zwiebeltürme, das sollen ori soll orientalisch sein, glaube ich, oder? Also eigentlich sollte ich damit dauerfeuer durchgehen. So, wegbrezeln, ja alles. Uh, wegbrezeln, habe ich gesagt. Nicht wegbrezeln lassen. Äh, uh, okay, hüpfen wir da mal. Wieso kann ich denn nicht. Das muss doch. Irgendwie. Uh, okay. Weg mit dir. Skorpion. Pfui. Böse Skorpion. Ah, so, aha. Okay, dieses. Hä? Ah, ich kann mit runter... wieder runter springen. Okay. Aha, da war irgendwas. Was ist das? Ein, ein Zauberhut. Der bringt Fettpunkte. Bringt Start eigentlich was? Nö. Select? Auch nicht da unten gibt es ein, ein extra Leben. Ich glaube, das ist ein extra... Axt! Rock! Weg mit dir! Pfui! Gut, ich brauche, ich, dieses extra Leben wäre schon sehr nice. Kann ich das irgendwie. Wie kriege ich das? Abschießen. Äh, so nicht, Junge. So nicht. Ähm, Game over. Game over in Level 1. Juhu. Ähm, continue. Machen wir gleich weiter. Oh, wir fangen von ganz von vorne an. Okay, jetzt Jetzt machen wir das mal anders. Jetzt ähm, rushen wir ein bisschen mehr durch. So, darf schießen, schießen, schießen. Ähm, das spielt hat wieder mal das bisschen das Problem, dass ich nach vorne weniger sehe als wie nach hinten. Ja, Leute, Leute, Leute. Ein Jammer. Dass man das damals noch nicht wusste. Wobei Nintendo wusste es, aber viele anderen wussten es anscheinend nicht. Und es ist nicht so schwer zum Umsetzen. Es war auch damals nicht so schwer zum Umsetzen. Kann mir keiner erzählen. Das war einfach nur. weiß nicht. nachlässig. Haben wir ja genug andere Games richtig gemacht? Da hätte man sich ruhig abschauen können, dass man nach vorne genauso viel sieht. Gott, wie auch immer, wir müssen jetzt damit leben. Ach, blöder Dreck, So, das lassen wir da liegen. Das bringt uns eh nichts weiter. Ähm, da oben kann ich wahrscheinlich nicht gehen, irgendwie. Äh, wie komme ich da jetzt rauf? Das ist mir jetzt. Gibt es irgendwas Verstecktes hier? Äh, was. Uh, aha! Oho! Okay, wenn da sowas am Boden ist und ich drücke runter. Nein. Ah, und ich springe zweimal drauf. Okay. Irgendwie, weiß nicht. Ist ja ganz nett, hätte man aber irgendwie auch hübscher lösen können. Das mit dem Trampolin. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Weg, weg, weg mit dir. Hey. Klaue mir nicht meine Vitalität. Ja, ist das, Kann ich da drauf springen? Uh, okay. Uh, nein, nein. Ich will da drauf springen. Okay. Das kommt jetzt näher. Nein, ich schaff's nicht. Okay. Uh, gut, hätten wir das so gelöst. Geht auch. Geht auch. Uh, das sind Bienen. Weg damit. Ja, ja. Also das Level Design haut mich jetzt nicht vom Hocker, muss ich sagen. Die Sprites wiederholen sich schon auffällig häufig. Vor allem, was ist das hier? Das ist doch irgendwas gewesen, oder? Ah, da kann ich Wandsprünge machen. Okay, das lernt mir hier Wandsprünge zu machen. Okay das ist die Learning for Wandsprung Area. es okay. funktioniert aber auch nur so, was nicht vielleicht. Na, vielleicht muss man sich dann gewöhnen? Ich gebe den ganzen eine Chance. Vielleicht muss man sich dran gewöhnen an diese Art von Wandsprung. Und immerhin haben sie so eine Lerneinheit hier eingebaut. War ja auch nicht unbedingt selbstverständlich. Wobei Nintendo hat das ja ganz, ganz exzessiv gemacht und Mario Bros. 1 diese Lernen. Lerndinger. Also da kommt immer so ein Hindernis zum Lernen ganz leicht ist und dann kommt das gleiche noch mal schwieriger und dann kommt das gleiche noch mal noch schwieriger. Und das haben sie echt durchgezogen im, im Game Design beim Mario Bros. 1. Und die scheinen das ja auch zu machen. Da hat jemand mitgedacht. Äh, ich hätte gerne diesen Stern. Danke, der bringt nämlich Kraft und Freude. Naja, aber Freude... Ah okay. cool, ich war, dachte, ich bin jetzt instant tot. Aber nein, ich habe einen Geheimgang gefunden. Aha, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ein Mond, ein Mond bringt mir voll Energie. Ein Astrologie bringt's voll. Ja, und ich habe absichtlich Astrologie gesagt. Ich kenne durchaus den Unterschied zwischen Astrologie und Astronomie. Und ich hoffe ja auch. Aber wenn ihr ein bisschen trollen wollt, dann geht mal zu einem Astronomen und Fragt ihn was über Astrologie. Seine Reaktion ist sicher. Amüsant. <lacht> Aber er wird wohl nicht euer neuer bester Freund werden. Ah ja, ja, ja, ja, Ich hätte das gern. Das hätte ich gern. Ich will diesen Stern. Ich will den Stern. Der trägt meinen Namen. So, da. Gut. Gut, ich hier unten. Was soll's? Uh, also die. Das Level, die Grafiken werden jetzt nicht irgendwie sonderlich viel besser. Okay, da, rein, da kann ich reingehen jetzt. Kann ich da jetzt reingehen? Ja, da kann ich reingehen. Geil. <lacht> äh, aber die Tür ist weg. Okay, was ist das? Ah, ich eine Blume gepflückt. Cool. Ähm, weiter geht's. Die Farbe für den spike finde ich auch interessant gewählt. Ein grüner Hintergrund und Gelb. Also wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen. Okay, was ist das? Was ist das? Uh, das ist ein Trampolin. Okay. Nochmal das gleiche. Okay. Wow. Interessant. Ähm, also diese Ziegel und der Vordergrund geblockt ist nicht unbedingt das Angenehmste fürs Auge. Da hätte man sich vielleicht ein bisschen was Ruhigeres einfallen lassen können. Bin ich kein Fan davon. Aber es ist, all, aber die Steuerung funktioniert, Leute. Die Steuerung funktioniert richtig gut bei dem Game ähm, und das ist viel mehr als viele andere games tun also das ist eigentlich das wichtigste die steuerung funktioniert die steuerung funktioniert muss man dem ganzen zugute halten ähm, ich gehe da mal unten Oh, Was ist das endgegner endgegner endgegner endgegner Geh weg Kann ich dir überhaupt ausweichen irgendwas machen ja weggebrezelt Stirb du Monster. <lacht> das wollte ich nichts Schlimmeres sagen. <lacht> so, da weiter geht's. Äh. Ah, ja. Äh. Mh, okay. Das zeigt mir nur, dass da oben die... Sch Schriftrolle ist, oder whatever. Okay. Habe ich den Schlüssel eigentlich noch? Kann ich den noch... Kann ich da jetzt reingehen jetzt? Äh. Wie geht's jetzt weiter? Äh. Aha! Oho! Interessant. Ich, es gibt hier Sachen, die man zerstören kann. Das finde ich ja wieder nice. Da auch, oh, okay. Coole Sache, Parker. Ähm, okay. Und was mache ich jetzt mit dieser neu gewonnenen Macht? Alles, alles abschießen einfach. Alles abschießen. Und schon... Ups, weiter geht irgendwo. Ah, ist schon wieder so einer. Die sind u-stark. Noch einen überlebe ich von denen nicht. Stirb. Du frechert Da äh, da geht's nicht weiter. Alles abschließend ich schieße jetzt einfach alles ab, Leute. AG, ah, okay. wieso ist denn der, der Respond ja wieder? Der Blödsack. Der Blödsack Respond. Und ich bin tot. Ich bin tot. 12 Minuten. Jedes NES geht. mindestens 10 Minuten. Ist das Format hier. Und ich bin bei 12 Minuten. Das heißt, ich könnte eigentlich schon aufhören. Aber ich habe noch ein bisschen Zeit und auch eigentlich Bock. Also, ich probiere noch nochmal, das Level. Ähm, Mystery Quest. Ja. Kann man zocken. Kann man zocken. Mein ist jetzt nicht die Offen... Oh, ist jetzt nicht die Offen... Hoppala, okay. Oh nein, ich bin so schlecht manchmal. Es ist wirklich... Es muss wirklich übel zum Zuschauen sein manchmal. Es tut mir leid. So, da. Ähm. Ja, Mystery Quest. Kennt ihr das? So wenn ihr wenn ihr das kanntet, dann schatten wir mal was dazu. Sehr interessant finde ich es auch immer, ob es Leute gibt, die es durchgezockt haben. Uh, da oben wäre was gewesen. Da komme ich aber jetzt noch nicht mehr rüber. Das hätte ich wegbrezeln können. Es okay, wäre von der Richtung auch gegangen, okay. Aber versteckt ist nichts drinnen, okay. Und dann kann ich da. Oh ja, ich kann da trotzdem noch rauf. 1 Warum immer der 1 steht, man weiß es nicht so genau. Aha, hier kann ich weg wegbrezeln. Sehr fern äh, wisst ich. Brezler gerne. Äh, wieso geht das dann das hier nicht weg? Okay, Ah, ich verstehe schon, dass ich nur von anderen Seite darüber kann und so nicht. Hm, gar nicht mehr so schlecht von der Idee ja? Ähm. Jetzt am besten. Geh ich unten wieder. Gehe wieder unten. Jetzt muss ich den da weg, wegschießen. Komm her. Komm zu mir. Weil ich kann dich. Komm her. Komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm. Komm raus, da ist dein Reißchen. Komm raus, da. Ich brauche den Schlüssel. Junge, komm raus. Der ist weg. Der spawnt nicht mehr. Wieso? Wieso spawnt er nicht mehr? Hä? Habe ich ihn umgebracht? Anscheinend. Hab den weggebrezelt. Ich gar nicht bemerkt. Aha, jetzt habe ich den auf der Seite auch weggebrezelt. Aber wie geht's weiter? Schlüssel? Habe ich den noch? Nö, Nope. Vielleicht soll ich auch ab und zu mal nach oben schießen. Vielleicht kann ich da auch was weg Nein. Ah, geh okay, komme an. Ah. Okay, jetzt habe ich fast keine Energie mehr, aber dafür habe ich den, den Schlüssel, jetzt, oder? Ja. Mua. Also im Gegner bin ich irgendwie nicht so so fit. Okay. Kann ich da irgendwie raufschießen? Da raufkommen? Nee. Oh ja. Aha. <lacht> ich habe jetzt voll die Magic bekommen. Bringt mir das jetzt irgendwas? Ja, besser Schuss. Ah. Okay. Das gibt's ja also auch. Besseren Schuss. Aber was mache ich jetzt? Habe ich noch einen Schlüssel und ich habe besseren Schuss. Was, was sagt mit 1 hier? Keinen Plan. Soll mir das einfach nur einen Orientierungspunkt geben? Oder... Hm. War da noch irgendwo anders, was ich hätte wegschießen können? Nö. Ich glaube, ich muss einfach nochmal in diese Tür reingehen. Aber ich finde es irgendwie komisch. Wenn dem wirklich so ist, finde ich es komisch. Gut, gut, gut, gut, gut, gut, wo rein da? Ähm, Na, es bleibt eigentlich eh nicht wirklich was anderes über. Aha. Gehen wir darüber. Und jetzt? Wir da. Hüpfburg. Ah! ah! Da gibt's einen Mord. Jawohl. Wieder Energie. Haha. <lacht> Sehr fein. So gefällt mir das. Ja, es gibt versteckte Sachen. Da freue ich mich natürlich. So was ist schön. <lacht> ähm, ich habe, noch einen, habe ich noch einen Schlüssel. Jo, habe ich. Kann ich gleich da weitergehen? Sammelte noch was ein? Muss ich das, da das irgendwas wegbrezeln? Immer nach oben brezeln. Auch ein bisschen. Ist überhaupt viel gebrezelt hier. Und das Wasser hier ist natürlich nicht gut. Komme ich komm nicht da drüber? Ich probier's. Nö. <lacht> Nö, geht nicht. Ähm, ja, ist ein nettes Spiel. Kann man zocken. B warum nicht? Ähm, Mystery Quest. Haben wir jetzt Schlimmeres erwartet. Die Grafik ist wirklich nicht besonders, aber das Spiel macht. Macht durchaus Spaß irgendwie. Und. Ja, das Level-Design ist okay. Es kann besser sein, aber es ist okay und ja na ja ja die Wertung ist wieder mal na ja ja ja kann man zocken ja warum eigentlich auch nicht ja das war die offizielle Wertung für Mr. Request <lacht> ähm, wenn ihr noch mehr nes Spiele sehen wollt die ich gezockt habe es sind schon weit über 300 dann schaut mal bei mir im Kanal rein oder abonniert auch gleich da freue ich mich besonders ähm, über einen Daumen hoch freue ich mich auch und Kommentare Leute Kommentare Bitte lasst uns ein bisschen über Mystery Quest quatschen. Mystery Quest. Ich muss da immer an das Adventure denken. Naja, egal. Wie auch immer. Bis bald. Ciao, ciao.